Wow. Eine Genussexplosion. Yeah. Mmh. Boah, schaut mal, die gebreit Zwiebeln. zu <lacht> mmh, mm, mm, mm. Wir sind heftig. Moin Lieben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Heute ein ganz emotionales Thema für mich. Aus den besten zwei Bürgern Deutschlands werden wir die absolute Nummer eins küren. Wir sind bei Food Brothers. Und das Ding ist ja, damals wurde mir vorgeworfen, etliche Male, ich bin gekauft worden für dieses Video. Und jetzt kommen natürlich zwei Szenarien in Frage. Entweder ich bewerte den, heute richtig geil wieder, denn werden die immer noch weiter labern, die Leute. aber für wenn ich nicht in scheiße bewerte, Leute, wenn ich ihn scheiße bewerte, dann könnt ihr alle euer Maul halten, die ganzen Hater, das wollte ich nur mal gesagt haben, dann geht es noch nach Unterhaching, zur Burgerbar, wir können die eins, wir werden es tun und ich bin heiß wie Frittenfett, wir gehen jetzt rein zu Foodbrothers, es ist kein Geheimnis, wenn ihr Foodbrother esst, müsst ihr zu diesem hier gehen, jeder macht einen Unterschied, also alles was ich heute im Video sagen werde, geht nur für diesen Laden, nur für den Burger, den ich esse, nur für den Burger Breta, der mir den Burger braten wird, ja ganz so krass wollen wir jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall muss es der Laden sein. Also Leute, wir haben hier jetzt auch den Daniel am Start. Manche kennen ihn aus dem letzten Video. Wir haben gerade diskutiert, welchen Burger ich hatte. Und Daniel, du sagst, welchen hatte ich letztens? Baba. Baba-Burger. Ja. Äh, da ist er. Den Baba-Burger hatte ich zweimal entsprechend auch Käse drauf. Elf lohnt sich, mein Lieber. Das ist aber schon mal eine Hose. Ja, ja. ne? Was willst du machen? Ne? 250 Gramm feinstes Black Angus. Ne? Ja, okay, okay, gut. Ne? Aber ich wollte nur mal gucken, wie du reagierst, wenn ich dir so ans Bein fiss. <lacht> Guter Burger muss was kosten, Leute. Für 4,90 kriegt ihr nicht den besten Burger Deutschlands. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Was erwartet uns bei diesem Burger, Daniel? Ja, maximale Zufriedenheit in erster Linie und auf jeden Fall gute Kombinationsgröße zwischen Käse und einer klassischen Kombination mit dem Tomate-Zwiebel mhm. und du hast halt richtig viel Beef. 250 Gramm Black Angus ohne irgendwelche gen ne? Genau. Die Salat-Tomate machen wir jeden Morgen frisch, kommen ja. auch bei uns vom Bauernhof, ja. kaufen wir in Rand Berlin. Machen wir auch ein Pilotprojekt gerade für Food Brother National, ja. dass wir sozusagen gucken, ist das abbildbar, dass der Bauer das hier vorbeibringt, ja. wir das sozusagen da mit Unterstützung anpflanzen. Mhm. Also, das muss ich noch einmal erklären. Die haben eine extra Fläche beim Bauernhof gemietet, wo sie selbst anbauen, bzw. der Bauer bewirtschaftet das natürlich in letzter Instanz, aber ihr habt wirklich ihr eigenes Produkt ja, da. Genau. Die haben ja alle gesagt, ich wurde gekauft für das letzte Video, das wird jetzt nochmal eure Meinung unterstützen, dass ich das jetzt selber gesagt habe. Ich will noch mal ein bisschen Öl ins Feuer gießen. Der ist übrigens letztes Mal nicht so gewesen. Ich habe ich habe ja. den heute sogar warten lassen. Der ah. hat mich bezahlen lassen, der Typ. Nachdem ich dir gesagt habe, ist der beste Bürger Deutschlands. Ja, das stimmt okay. auch. So auch. was hat du gedacht, <lacht> dabei eigentlich hab ich mich gefragt. Ja, ich habe mich gewundert, dass es ja. doch so viele Leute gibt, die das überhaupt nicht verstanden, dass ich eigentlich auch nicht manipulierbar bin. Ja. Wir wollen ja im Prinzip immer ein faires ah, ja. Ergebnis haben. Ja, ja, das stimmt. Aber das ist halt intermuskulär. Ja. Wie viel Prozent Fett würdest du sagen habt ihr da drin? Ah, unterschiedlich, aber in dieser Mischung ungefähr mit dem Nacken zusammen ungefähr zwischen 13 und 15 Prozent haben wir schon. 13 und 15 das ist aber trotzdem noch relativ wenig, wenn ich andere Gassenumfrage. Genau. Ja. Aber das liegt dann wieder an dem intermuskulären ah. Thema. Die nehmen mageres, etwas günstiges ja. Fleisch, um auf den Preis zu kommen ja. und packen da nochmal ein günstiges Fett dazu. Ah. Wir kaufen gleich ein teures Produkt ein und sozusagen kommt auch der Preis mit 11,90 ja, ja. Wir kalkulieren das so durch, die Arbeitsleistung, Hand gesmashed, Klar. etc. Pp. Wir haben kaum von ihr verlust. Das heißt. Okay, geil. Würdest du einen Burger anbieten, die du mit Messer Gabel essen Nein. Ich ja sag Muss ich. Das heißt. das ist verrückt geworden. Das ist wie ein <lacht> Das kann man dann essen, wenn die Zähne nicht mehr halten. Ja, das heißt. ja, ja, ja. Wir sehen, wie das knallt. Boom. Es gibt auch Befriedigungen. Ist so, ja. ist so. Ja. Kennt man ja sonst so von anderen Sachen. Ja, ja. Ich <lacht> guter Arbeiter. Guter Arbeiter. Ja. <lacht> Daniel ist echt ein guter Arbeiter. So, hausgemacht Cheezies. Cheese. Cheese Soße. Ja. Das bringt dann auch nochmal um jeden Fall American Cheese in my own American Burger. Und nicht, dass ich wunderst, Daniel, wegen der unbeeinflussten Meinung von mir, werde ich draußen verspeisen. Hauptsache, du bringst ein leckeres Tablet wieder mit. Äh, ja, das kriege ich. Wir ne, gehen stiften. Damit bin ich bezahlen müssen wieder. <lacht> ich bin eigentlich, das habe ich letztes Mal nicht gesehen, dieser Flüssigkäse nicht der Fan von. Aber scheißegal, lassen wir das mal einfach so stehen. Ich stelle mal, Scheiße ab, mit. Wir gehen einfach jetzt hier hin. Egal, wir bleiben hier stehen. Ja, ja, egal. Die Röstung ist echt krank. Guck mal, so läuft das immer ab. Wir brauchen mal schnell noch ein Foto, später fürs Thumbnail. Ich habe ihm meine Finger abgeleckt. Alleine das, dieser Geschmack an den Händen, ist schon Endgegner. Das ist maximal gut. Das wird ein relativ rasantes Video. Der Burger lebt sehr auch von der Würzung. Ich habe ja gesehen, er hat nochmal nachgewürzt. Und ich würde überhaupt nicht kenne diese Würze, die da benutzt wird. Und beziehungsweise habe ich schon in anderen Gerichten so gegessen. Sehr präsent bei dem Burger. Präsent ist auch der Käse. Und gerade auch der, den er flüssig drauf gemacht hat. Und den habe ich letztes Mal nicht gemerkt. Und ich hätte wetten können, er wäre nicht drauf gewesen. Und ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Inzwischen bocken mich selten Tomaten auf den Burger. Aber hier die Tomaten und die Zwiebel habe ich letzten Video weiß ich auch noch genau gesagt. Gerade die frische. Die Schärfe von dieser Zwiebel, Säure von den Tomaten. Sehr, sehr schön gemacht. Wir werden diese Bewertung am Ende mitteilen. Wir sehen uns jetzt erstmal bei American Burger Bar. Also eins muss ich noch sagen, und es kann Zufall sein, ne? aber ich habe drei Viertel Burger gegessen. Ahmed hat eingegessen. Wir fühlen uns wie benommen. Ja, also, fit ist was anderes, ne? Boah, ich glaube, ich muss Kopf <lacht> Der wäre ja schade, so eine Szene, wo wir beide hier hinbrechen. Und Leute, bevor es da unter Hachen geht, denkt an den 50-Euro-Gutschein. Haut einen Kommentar rein. Ich suche mir irgendeinen Kommentar raus. In den Kommentaren pinne ihn an. Dann gibt es einen 50-Euro-Gutschein. Und jetzt geht es nach Unterhaching. Wir sind jetzt gerade in Unterhaching, Leute, angekommen. Wir fahren jetzt zum Stadion. Leute, die in ihrer Stadt hängen geblieben sind, sage ich mal so, und einfach nur ihre Standardbürger kennen, die können sich nicht vorstellen, was das für ein Burger ist. Er ist bei mir auf der Platz 1 zusammen mit Food Brothers. Nach diesem Video entweder gewesen oder die alleinige Nummer 1, denn wir können die Nummer 1. Der Burger ist von einer anderen Welt. Dieser Biss, diese Geschmeidigkeit im Reinbeißen. Es ist ein Geschöpf des Himmels. Wir werden da jetzt hinfahren und ich werde euch sagen, ob das ein Eintagsfliege war, ob die das heute noch mal abliefern und wer die Nummer 1 ist. Es geht ab zum Stadion. Und zum Unterhaching American Burger Bar Burger. So Leute, Achmed ist sauer, ja, weil ich hier an der Seite halte. Was ist los, Achmed? Ja. Ich hätte dich angesprungen. Ich hätte dir nicht Fresse gehauen. Ist das äh, deine Straße? <lacht> das der Präsident von Unterhaching. Alter, halt oder? dein Maul, ja. Die ganze Zeit stellt euch vor, ihr müsst, äh, müsst 10 Stunden mit Achmed fahren, der labert die ganze Zeit der schlimmste als der Frau beim Fahren. <lacht> Gleich polieren wir uns die Flöten, dann ist vielleicht in Ordnung. Eigentlich wollte ich auch cool die Käpfe auf hinten aufsetzen, wieder. ich muss sie nur, weil Regen ist. Du siehst aus wie dieser freche Dennis, kennst <lacht> du den von früher, diese <lacht> Flöten? Ja, sag das cooler Dennis. Ja, das ist ein cooler Dennis. Ganz unschein bei euch, wenn man nicht weiß, dass sie krank sind, denkt man, das ist so ein Billig-Bürgerscheiß um die Ecke. Aber nein, Leute, es ist kein Billig-Bürgerscheiß, es ist der beste Bürger Deutschlands und vielleicht ab heute der Alleinige. Die Mission geht weiter. Jalla. <lacht> Wir sind am <auf> Start. <lacht> David, hey, grüß dich. hi, nice to meet you. Wir sind endlich da, endlich auch mal mit David. Der Frankel sagt immer, ich muss kommen, wenn David kommt, weil dann sind die Bürger sogar noch besser. Angeblich, ja. Angeblich, ja. Die Amerikaner, du? Ja, das stimmt, das stimmt. David, du bist eine Legende inzwischen. Warum sind deine Bürger so krass? Ich mache das mit Liebe. Und das zeige heißt, ich euch, Leute. Jeder haut irgendwelche Antworten raus. Das ist die einzige wahre. wo hast du Burgerbraten gelernt? Ich bin eigentlich gelernter äh, Kochenpfleger. Ich koche einfach wirklich leidenschaftlich ja. und haben einfach so zusammen ein Konzept entwickelt und gemacht. Okay. Geil, Aber du hast dir Tipps abgeguckt. Du hast woanders geguckt. Wie mache ich das? Wie schmeckt der Burger geil? Du hast gelernt. Ich okay. mache die genau wie ich gerne esse. Mach ich mache Wir nehmen Double Pennsylvania, dass der den Julian auch nimmt, der Frank, und von denen habe ich den Tipp. Danke schön, Julian nochmal dafür. Sag mir nur noch ganz kurz, was zum Fleisch, welcher Teil vom Tier ist das? Sozusagen. Das ist einfach ein bisschen, mit, mit Hackfleisch ist immer ein bisschen gemischt. Äh, gemischt? Ja. Es ist nur wichtig, dass äh, Fleisch äh, so 80% und Fettanteil 20%. Ah, aber du nimmst nicht einfach Hackfleisch vom Metzger, einfach so? Doch, ja. Ehrlich? Ja. Leute, ich drehe durch, das kann nicht sein, Mann. Das müssen wir rausschneiden. das ist Seht ihr mal, Leute, die krankeste Scheiße. Einen der besten Burger habe ich so bei, bei Fitness-Oscar gegessen. Da habe ich gesehen, aus den Basic-Zutaten, was du da krankes machen kannst. Und jetzt werden wir Burger essen. Viel Spaß bei den Bildern. Das wusste er erzählt. der David hat eine schlechte Google-Bewertung bekommen. Und was hat die Google-Bewertung schlechte gesagt? Was war das? Die schlechte Bewertung war ähm, alles war scheiße. Und die letzte Satz war Hölle, bezahlte <lacht> du bezahlter Hund. Hölle, du bezahlter Hund. Er kann nicht Hölle. Sag doch mal Hölle. Hölle. Ja, er kann nicht Hölle. Das finde ich so geil. Äh. Leute, ich bin absolut vom letzten Mal, wo ich hier war. Heute kann ich nur nichts sagen. Absolut überzeugt von dem Burger. Deshalb habe ich auch kein Problem damit, wenn jemand sagt, das bezahlt, das soll den Burger erstmal essen. Aber na klar. Vielleicht, David, hast du irgendwas vergessen, mein Burger? Vielleicht hast du die Soße vergessen. Nein, die hat alles beschwert. Hast du nur ja. mit Ich vermute, dein Sohn, du hast einen Sohn, ne? Ja. Er hat seine Schwester verarscht. Werde was mit ihr, weißt du? das ist <lacht> <lacht> <lacht> Und dann kommt so eine Benachrichtigung. Aber ich glaube, ich werde auch noch ohne Bake einen mit einem ohne probieren. Okay. Ja. Und bei dir einmal ohne, aber auch double. Okay. Leute, es ist wie in meinen Träumen, es fühlt sich wieder genauso an. Das ist es, man, das ist einfach. Ich drück da rein, wenn ich jetzt Dollar drücken würde von unten, man sieht das vielleicht von unten, das drückt sich so richtig rein. Was ich immer wieder in den Videos sage, dass der Inbegriff von einem matschigen Band, der einfach... oh Ich könnte jetzt durchdrücken, komplett durch den Burger, mit dem geringsten Aufwand. Heinz Ketchup, Heinz Marken, bei Soßen absolut erlaubt, du kannst es eigentlich nicht besser machen. Da braucht, braucht man nichts eigenes machen. Ist mal geil, dann schmeckt perfekt. Und Hellmann Mayonnaise, kann man auch dazu sagen, mhm. als Freilandeiern. Hellmann Mayonnaise. Genau, diese so leicht essig, lastig. Gibt es immer zu kaufen. Ich sage das selten, aber Ahmed, du musst einmal hier von der Seite reinbeißen. Ich sag euch, das ist unnormal, wie ihr das macht. Der nimmt normales Hack aber dieser Burger, du beißt da rein, diese Zwiebeln, die, ich weiß nicht, wie er diesen Geschmack da reinkriegt, diese Lieblichkeit, diese Röstung, natürlich noch mit den Röstaromen rum vom Fleisch. Also ich weiß nicht, wie das macht, als wäre da eine Magie auf dem Burger, eine Magie. Das ist also, Magie. Das ist so. Ach, mein, ist weil heftig, ne? ich sag dir ehrlich, ich habe aber auch beobachtet. Er ja. macht nichts. Eine heiße Platte, er da einfach die Zwiebeln drauf, bisschen Salz, Pfeffer, bisschen Öl. Das war's. Ich, ich habe gerade innerliches Kribbeln. Und ich schwöre, ja. ich habe Gänsehaut-Feeling. Ich krieg zwar keine Gänsehaut, aber der macht nichts. Da geht irgendwie wie bei einem Künstler diese ja. Liebe die Energie durch die Hand in das Produkt. Das ist andere Liga. Das ist Endlevel. Aber diese Bands auch ach Mann. Haben Sie den Burger schon mal gegessen, hier bei dieser Bar? Meine Kinder essen den gerne. Der ist verrückt. Der ist ganz, ganz verrückt. <lacht> ja, den müssen Sie mal testen. Wollen Sie hier vielleicht einmal beißen von dem Nein, Burger? Nein, danke. Nein, danke. Ja. Es ist nicht das oh, mal. Oh, nochmal lecker. Also, ich schwöre euch auf die Lieblichkeit. Ich habe noch keinen Burger gegessen bisher. Vielleicht bei Melzer, tatsächlich, der so eine Butternote hat, aber da nochmal anders. Ich schwöre es euch, von einer anderen Welt. ist mir gut. Wollen Sie einmal abbeißen? Ja, aber du musst das Schwein wegmachen. der ist kein Schwein. Dürfst du kein Schwein? Das ist ganz genüssig. So, so mit ich aller... Liebe, die du da rein geben kannst in den ja, Bett. natürlich. Weich ich das? Ja, klecker mich, genau. Ich leck das Fleisch. Nie. <lacht> so, rein da. <noch>. Geil, ne? <lacht> Eine Genussexplosion. Ja. Mmh. Boah, Schaut mal, die gebreitene Zwiebeln. Die oh, ja. mmh, mmh, mmh. sind heftig. Die Kombination mit Zwiebel und der Soße und dann hier mmh, der überbackene Käse. Boah. Mmh. Besser geht es nicht, ja? mmh. Das ist der beste mmh. Burger Deutschlands. Leute, ist das ohne mal allerbeste Burger. Geil. Ich sage euch einfach auch bei dem Burger, es ist einfach. Da sind keine eine Million Zutaten. Es ist kein Tam-Tam. Es sind keine karamellisierten Zwiebeln. Es sind keine Röstzwiebeln. Es ist nicht auf einmal irgendeine Soße, von der ihr noch nichts gehört habt, mit Avocado und irgendwie ein auf halb vegan oder so. <lacht> der Burger ist einfach Fleisch. On point. Diese Röstung ein Traum. Dieser Bann ein Traum. Dieser Burger ist einfach so, als wäre da jemand gekommen, als die Welt erschaffen wurde, hat gesagt, das passt zusammen. Nimm einfach diese vier Zutaten und du wirst die Welt verändern. Jetzt kriegt ja die Bewertung von Foodballers, dann kommen wir wieder hierher. Bevor die Bewertung losgeht, Leute, eine eingespielte Szene noch. Und zwar, ich weiß, der Käse war ein anderer letztes Mal. Heute ist American Cheese gewesen. Letztes Mal bin ich mir sicher, hat er gesagt Cheddar. Das sieht mir aus, ist das normaler Ch äh, Cheddar-Käse? Genau, wir waren Cheddar. Okay, normaler Cheddar. Cheddar. Haben wir auch nochmal gesagt, die, die Brotrezeptur hat sich auch noch mal wieder geändert. Er meint, das merkt man nicht. Okay, kann sein. Der Käse war ein anderer. Und jetzt zur Bewertung. Also die Bewertung von Foodballers. Ganz schwierige nochmal, Leute, ich schwör's euch. Also, muss Moment nehmen, wie er heute war. Ich sag's immer wieder, das ist eine Millimeter-Geschichte. Da musst du eine Sekunde. Die hauen da mit Streuer vom Gewürz rüber. Das musst du eine Millisekunde zu lang und schon ist die Würzung verhauen. Das ist immer noch ein kranker Burger. Es war diesmal zu Gewürz überlastet. Der Käse hat mir absolut nicht so gut geschmeckt wie letztes Mal. Der Käse und die Würzung. Da hat er bei beiden in der Hinsicht eingeschissen. Aber nichtsdestotrotz ist es noch der 8,4 für mich. Wäre jetzt die Würzung weniger gewesen. Okay, 8,4 ist immer noch geil, Leute. Hammer Burger, aber es ist nicht der beste Burger Deutschlands. Nicht so, wie ich ihn heute abgeliefert bekommen habe. und wir nehmen ihn so wie wir ihn kriegen, deshalb ist das für aktuell jetzt das neue Ranking und wir gehen rüber zur zu American Burger Bar, gucken wie die abgeliefert haben. Wir sind wieder am Start und ich werde einmal hier diesen Burger auch noch kurz mit bacon einmal nur, getan zu haben, auch geil, aber ohne ist besser. Ich sage euch, ich habe die Bewertung von Food Brothers gehört. Die ranke ich sogar noch weiter runter. Und da muss ich sagen, ich wollte es da schon hinterher aufnehmen. Ich habe es verplant. Das war sogar nur eine 8,2 für mich an dem Tag. Die haben die Rezeptur verändert. Der Käse war nicht gut. Da hat diesmal es nicht gefallen. Brot haben sie auch verändert. Ich meiner Meinung nach gemerkt, das ist die 1. Das ist eine andere Liga. Komplett andere Liga. Überhaupt kein Vergleich. Wir geben eine 9,2. Scheiß auf. Wir haben trotzdem noch die Hoffnung, noch was oben zu finden. Aber das wird schwer, Leute. Ihr habt die Frau gesehen. Die kam vom Himmel geschossen. Sie hat recht. Sie hat einfach recht. Das ist krank, Leute. Ich danke euch, dass ich das heute hier erleben darf. Dankst du der Community auch für den Rückweg, den wir noch haben? <lacht> 20 Stunden in zwei Tagen. Reine mhm. Fahrzeuge. Mhm. Danke fürs Zuschauen. Danke mir diesen Aufwand mit einem Daumen oben. Ich würde mich freuen, wenn ihr den so richtig knallen lasst und einen Kommentar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.